Ich weiß gar nicht, warum ich gekommen bin, aber wenn ich schon da bin. Was hat das mit den Zäunen für die Bewandtnis? Du hast sehr viele Zäune. Vor allem die Zäune, also das möchte ich jetzt aufnehmen. Das hier ist ein Haselnusszaun. Von einem Haselnussstrauch habe ich die Äste genommen, habe sie entblattet, entblättert, entblättert, habe sie blattlos gemacht. Dann hier ist Lerche und... Hier habe ich sie einfach raufgenagelt und wenn das kaputt ist, eine einzelne oder mehrere... Sollen wir vielleicht auf sie... die andere Seite gehen, dann sieht man das auch okay. besser. Da äh, müssen wir ein Schaf und Ziege vorbei. Ja, ganz wichtig zu sehen, dieser Türöffner war ähm, relativ gratis. Hier eine Leiste, das ist einfach angenagelt. Hier habe ich ein Lärchenstück genommen, habe das rausgeschnitten, dass sich das hier so bewegen kann. Und hier einfach diese Rille rausgeschnitten. Ja. Da riecht schon sehr gut und ländlich, nach Schaf Das Schaf ist frisch geschert, nicht professionell, aber zumindest geschert. Damit es nicht zu so schwitzt, oder wie? Ja. Hier, das da ist, ist... mal schauen, scharf. Oh! Sehr innovative Schuhe, also das ist modern, gell? Das ist total modern. Hier habe ich Lerchenbretter genommen, habe die Haselnussäste einfach raufgenagelt und war billig und außerdem ist es schön auch, oder? Diese Steher sind aus Agazie. Also Basistähler sind sehr witterungsbeständig, also die halten ewig zwischen Erdreich und Ober der Erde der Bereich. Also dieser Bereich hier ist sehr anfällig auf Fäule, also dass es morsch wird und dort ist die Schwachstelle. Jetzt habe ich das aber verbrannt, jetzt hält es angeblich ein bisschen länger. Die Römer haben das schon so gemacht. Ah, jetzt sieht man das schöner, ja, das ja, ist schwarz. Also du genau. hast es angebrannt? Ich habe das in ein Feuer gelegt und somit sollte es länger halten und. Unten, ich habe das Loch ungefähr so 40, tief 50 gebohrt und unten habe ich einen Kies auch noch gegeben und dann ist den Steher auf, damit unten keine Nässe nicht in das Hirnholz hinein kann. Ob das was bringt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht und habe hier überall die Steher und wie gesagt, dieser Haselnuss... Zaun gefällt mir eigentlich besser wie ein Lerchenzaun. Aber zum Lerchenzaun kommen wir später. Ist das ein Zaunvideo, Nadja, überhaupt? da? Um, um was geht es in diesem Video? Wir müssen eine Begrüßung auch irgendwie machen. Ach so. Es ist wunderschön, dass ihr heute wieder Zeit gefunden habt, hier in den YouTube-Kanal hereinzugucken, zu schauen. Ich sage Servus, grüß euch. Es freut mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. In diesem Video heute geht es um, um was geht es, Nadja? Um Zäune? Um es geht Drehungen. Um, um Drehungen, es geht um Zinken, es geht um Tiere. Schuhe? Schuhe? Nadja, du musst aufpassen, es geht um Schuhe. Es geht um extrem schöne Schuhe. Meine Schuhe Die sind sehr schön. Deine? Meine Schuhe. Die sind ja auch schön. Ja, Aber sind, ja hier habe ich das so gemacht, ich habe mir gedacht, wenn ich das mal wieder auseinandernehmen muss, will ich eventuell kein Werkzeug nehmen. Jetzt habe ich hier einfach Löcher eingebaut, habe mir hier mit der Bandsäge zuerst das rausgeschnitten, dann habe ich mir das mit der Schnitzbank rund geschnitzt und habe das in das Loch hinein und mit diesem Draht einfach zusammengezogen, also dieser Zaun hält so eigentlich relativ unkompliziert zusammen. Das war so ein Test von mir. Werde ich sehen, ob das in 30 Jahren Sinn gemacht hat oder nicht. Des Weiteren eine Verbindungsart von Türen, die mir sehr gefällt. Beim Hühnerstall-Video hat man das sowieso schon gesehen. So eine Schweinestalltür, wie sagt man dazu? Diese habe ich in gemacht, aber... Das geht jetzt nicht, das sieht man im... Ah, oh ja, hier Holznägel. Hier habe ich versucht mit Holznägel. Dieser Segmentbogen, wie ich den gemauert habe, hier habe ich auch noch keine YouTube-Videos nicht gemacht. In dem einen Video, wo ich in der Werkstatt die Mauer mache, sind man, wie ich das mache. Also hier habe ich einen liegenden gemacht. In der Werkstatt diese Mauer ist mit einem stehenden Segmentbogen. Also da habe ich die Steine stehend genommen. Ist es jetzt eine Sprossenhürre oder eine Brettertüre? Die Sprossen sind doch Sprossen rund. Sie sind Sprossen so, rund? Okay, na, dann ist es eine. Dann weiß ich nicht. Also ich kenne von der Schule, die Sprossenwand war rund. Ja, dann ist es ein Kirchentor. also hier, diese Verbindung ist sehr interessant. Dadurch, dass das hier zusammentrocknet, ist hier immer Luft. Früher haben sie hier Blei hineingegeben, was ich in einem alten Buch gelesen habe, damit das Wasser hier nichts ins Hirnholz kann. Wo äh, haben sie da Blei reingegeben? Bevor sie diesen Zapfen verleint haben, wurde hier eine Bleiplatte hineingegeben. Und mit verleint, dann ist das relativ angeblich dichter. Weil so ist, wenn die Sonne raufscheint, ist hier immer Luft. Wenn es regnet und schwül ist, ist diese Luft immer weg. Dieses Teil habe ich händisch herausgeschnitten. Hier oben... Also das ist, hast du gemacht? Das habe ich Tür. gemacht, ja. Das schaut aus, als wäre sie schon 50 ja, Jahre ja genau, hier ich, an Ort und Stelle. Das habe ich mit Leinöl gestrichen, mit Leinölfarbe. Und tut diese Leinölfarbe verkreidet sehr stark. Und wenn ich jetzt mit einer, nur mit einer Leinölfarbe, also mit einer farblosen hier auftragen würde, würde diese Farbe wieder frisch strahlen. Mhm. Also das ist das Beste für Also das Auszeigen. ist so blass, ist, das nennt sich Verkreiden. Und ich dann, dann glaube, schaut das, das so hat man Verkreiden, alt. ja. Das schaut ist, das ist so wunderschön, alt. oder? Ja. Ich muss sie aber noch einmal streichen. Ich habe sie extra nicht ganz fertig gestrichen. Ich habe hier du Glasherholz genommen und das harzt ja raus. Jetzt will ich in ein, zwei Jahren ich das wieder abschleifen. Da oben ja, ist das das ja, hier Harz auch, da, das überall sehr aus, ja. Und das schleife ich dann weg. Und dann wird es nochmal gestrichen und dann sollte es eigentlich passen. Ich habe hier auch Fiechenpanel genommen, die habe ich mit einem fiechen eingestellt. Und hier mit diesen Nägeln, Wurde das fixiert, also das ist auch eine sehr zeitaufreibende Tätigkeit und hier sieht man die durchgestemmten Zapfen. Und innen habe ich Falz gemacht und Füllungen hineingelegt und mit dieser Leiste. Hier kann man den Lärchenzaun sehr gut sehen. Das System habe ich mit diesen Einbohrungen und mit der Heinzelbank, also mit der Schnitzbank. Das System von der Halterung hier ist gleich wie drüben beim Haselnusszaun. Kann man das sehen? Ja, eventuell. Ja, hier vielleicht ein wenig besser. Wenn du hierher kommst, hier sieht man das besser. Habe ich genauso gemacht ja. und mit Draht nur zusammengehängt und das drauf genagelt. und das hält bombenfest. Und hier habe ich dann eine, Sä eine Säule wieder gemauert, damit hin und wieder was Fixes ist, wo es stabil steht, dass es nicht wackelt. Viele mauern so eine Säule und geben nur unter der Säule ein Fundament und mhm. dann kann sich das trotzdem bewegen. Und wenn das aber auf einem Fundament sitzt, das Fundament geht durch bis hierher, dann bewegt sich das Ganze gleichmäßig und somit geht diese Türe. Ja, sie steht jetzt bei der Wiese an. Aber sie wurde schon länger nicht verwendet, Ach, ja, genau. offenbar. Ja. Weil es gerade keine Hühner gibt. Ja, der Hund hat unten durchgegraben und hat leider unsere ganzen Hühner. Unten durchgegraben? Ja. Und hat die ganze, Na, so ein Hund. Die, wir waren den Hund immer erinnern dass er sich gewöhnt an die Hühner, aber es hat anscheinend nichts gebracht. Ja, er hat und, sich daran gewöhnt, er hat sich schon ausgedacht, wie er sie fressen kann. Ja, nein, es ist nicht Und leider. jetzt? Hier ist noch alles. Hier ist, hier ist ein Huhn. Oh! Ein Huhn! Hier ja, grüß Gott! Das Huhn ist sehr begeistert. Ja. Ein bisschen voll mit Sägespänen, aber sonst... Hier drin, hier züchte ich Brennnessel. Ich bin Brennnesselfreund. Mhm. Ich greife auch oft hinein. Das ist gut gegen Rheumatismus, ja? Das ist extrem gut. Ich habe seither keinen Rheuma. Ich habe auch zuvor keines gehabt, aber seither auch nicht. Diese Globen, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, habe ich eingemauert, aber habe hinten noch ein Eisen angeschweißt, denn dieser, diese Säule ist hier innen hohl. Jetzt habe ich hier innen mit Schutt immer angefüllt und wo dieser Bereich ist, habe ich hier mit Beton ausgegossen, damit das wirklich gut hält. Der Rest ist natürlich nur mit Sumpfkalk gemauert, also das ist nur Kalk und... Und Sand. Das ist also, sumpfkalk. Sumpf ja. Das sieht also, sehr modern ist, aus eigentlich. Dieser Granit, der ist über einen Meter lang, den habe ich eingegraben, jetzt ist der Wind gegangen, hat die Türe aufgeschlagen, wenn der jetzt nicht gewesen wäre, wäre die ganze Säule mit der Tür weggeflogen. Und durch dieses yeah. Teil hier haben wir das eigentlich gerettet. Ja, also so eine Brettertür muss man schon sagen, bei den Gewalten, die da wirken, da brauchst du auf jeden Fall so einen genau. Meter -Granit, Granit. Genau, und hier habe ich das System wie, wie drüben. Hier, das sind meine Stangen, hier kann ich Speck grillen. In einem Video, das heißt glaube ich, Rahmentür für Hühnerstall mit Füllung oder irgendwas. so. Hier kann man die Türe jetzt besichtigen. So sieht sie nach einem ein Jahr, Jahr als Ein Jahr. länger als ein Jahr. Es ist noch alles wie neu. Also die Abwitterung sieht man natürlich, dass hier der Regen kann. Ja, das ist und hier diese Mauer steht noch immer. Hier sieht man nichts, also das hat keine Risse, gar nichts. Also vielleicht, dass du hier näher herkommst. Das, das ist ein kleiner Fachwerkbau. Ne? Hier keine Risse. Es ist alles zusammengeblieben, kein Tropfen Zement, also kein Körnchen Zement. Alles nur mit Sumpfkalk auch gemauert. Hier dieses Fenster. Hält auch noch. Hier, der Holznagel hält noch. Es hält einfach alles. Aber was brauchst du da einen Holznagel das zur Verzierung? Ich, ne, das ist eher Verzierung und das habe ich wirklich eingenagelt. Das habe ich ausgestemmt und habe das eingelassen und habe das mit diesen Holznägeln hier angenagelt. Und hier unten geht der Zapfen von diesem Teil durch. Und hier ist das unten eingestemmt. Und hier mhm. muss man aufpassen. Ich hoffe, das kann man sehen. Wenn ich hier jetzt so weitergehen würde, würde ich mir den Kopf anhauen. Da habe ich da eine Spezialtechnik entwickelt. Ich mache es so. Sehr intelligent. Ja. Kannst du das noch nochmal vorführen? Ja, natürlich. Geht es zurück auch? also ja, vorwärts das ist kein, ich kann auch laufen. Diese Lampe sie ist noch immer hier. Das ist ungemäht hier? Ja. Schau, hier sind Ablege deiner Brennnesselzucht. Ja, Brennnesselzucht, -Ableger, Ableger, ja. Das, was ist denn das? Das ist so Blutschen, so. Ein, das ist ein Blotschenzucht. Das ist also ein Crane, so ein Krähen, so künstlicher Krähen. Künstlicher Krähen, das ist ein Plastikkrein. Ja, <lacht> das sind Rosen. Ah, das täuscht. Das täuscht? Das sind bunte Brennnesseln. Und wa warum, was, was soll das? Das soll Zeichen, ein Mahnmal gegen die Verblumung der Zäune. So. Ist das eine Hühnerkatze? Das ist, oder ein die, das ist die bekannte Hühnerkatze. Die, bekannte die Hühnerkatze. kann Eier legen. Wo hm, sitzt sie im Hühnerstall. Ja. Würdest du mir jetzt der erklären, Baustelle? Ja, das ist eine Mischmaschine. Äh, eine das Mischmaschine? ist eine große Mischmaschine. Hier oben ist ein Trichter. Dann kann man mit dem Bager befüllen. Und dann kann man sich das so herdrehen. Und da gibt es eine eigene Technik. Dann kann ich ihn Drehen den offenen Zementsack hier auflegen und der läuft hier rauf. Ich brauche ihn nicht durch meine eigene Kraft zu halten, dass er sich entleert. Sehr schön. Wozu hat das einen Motor da unten? Dreht sich das auch? Ja, natürlich. Da muss ich das in Strom... Und hier sitze ich dann oft, momentan noch auf diesen gekauften Stühlen. Sobald ich Zeit habe, werde ich natürlich Gartenmöbel selber bauen, ist ja klar. Und? Und denke mir, die Sonne ist so heiß. So, dann sage ich heute auf Wiedersehen, lieber Manuel, da hinter der Kamera. Danke, dass du mir einiges erklärt hast. Ich weiß zwar nicht wozu, weil mich persönlich hat es jetzt nicht, aber die Leute interessiert es vielleicht. Du willst sagen, dich hat das nicht interessiert? Die Tiere haben mir sehr gut gefallen. Vor allem die moderne Schafschuhe. Die Hühnerkatze hat mir auch gefallen. Sonst keine Ahnung, für was dieser Besuch jetzt gut war. Oder also spüren wir noch ein bisschen Musik? Äh, was spielen wir Als Michael Gorbatschow, Leonardo DiCaprio, Michael Hesselhoff, selbst der Meine Schönheit gefilmt. Selbst an der Moni ist gegen dich ein ganz schiefes Fliegel. Blum, auf.